Gar keiner, weil politische Bildung keineswegs die Aufgabe hat, irgendwas zu übernehmen, sondern aufklärerische Arbeit leisten soll und nur den, den, den Bürger in seinen Kompetenzen bereichern soll und ihn motivieren soll, politisch zu sein und sich eine Meinung zu bilden. Und da hat die politische Bildung keine Aufgabe, irgendwas zu übernehmen.